Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen. Eine erfolgreiche und vorausschauende Außenpolitik kann nur auf der Grundlage einer soliden Lageanalyse gelingen, und genau dies schafft der außenpolitische Bericht 2017 auf hervorragende Weise. Zwei Punkte möchte ich kurz erlauben, mir zu erwähnen. Erstens die Europapolitik im Zentrum der Außenpolitik. Herr Bundesrat Gassis hat richtig erkannt, dass es in der wichtigen außenpolitischen Frage eines Resets bedurfte. Dass dieses Reset nicht eine völlige Neuerfindung unserer Beziehungen zur EU bedeuten kann, sollte eigentlich allen klar sein. Das Reset besteht vielmehr darin, dass es Bundesrat Gassis gelungen ist, in diesem Thema eine neue Sprache zu finden. Eine Sprache, die von unserer Bevölkerung besser verstanden wird, als diese in den vergangenen Jahren der Fall war, und sich die Diskussion vornehmlich um das Scheinproblem der fremden Richter als Schiffe für eine Schwächung der schweizerischen Souveränität drehte. Dabei geht es doch um die bilateralen Verträge genau im Gegenteil darum, nämlich um die Stärkung und Absicherung unseres Zugangs zum bei weitem wichtigsten Markt für unsere Exportwirtschaft. Bundesrat Gassis hat richtigerweise erkannt, wie wichtig es ist, der Bevölkerung diese effektive Bedeutung des Marktzugangs für unseren Wohlstand, für Arbeitsplatzsicherheit und Wachstum zu geben und gleichzeitig auch zu vermitteln und darzulegen. Der Bericht bestätigt, dass der Bundesrat auch in Zukunft der langfristigen Sicherung des bilateralen Wegs mit der EU unmissverständlich höchste Priorität zumisst. Für dieses deutliche Bekenntnis zum bilateralen Weg danke ich dem Bundesrat und insbesondere Ihnen, Herr Bundesrat Gassis. Zweitens, außenpolitische Beiträge an die europäische Sicherheit und wachsende Bedeutung der Außensicherheitspolitik. Die Europapolitik ist zwar unser zentrales außenpolitisches Thema, aber weitaus nicht das Einzige. Denn Außenpolitik ist mehr denn je auch Sicherheitspolitik. Und gerade in einer Zeit wie heute, wo die weltweiten Bruchlinien weniger eindeutig sind, als dies vor Jahren der Fall war, dies birgt zwar Gefahren für die Sicherheit, doch gerade für die Schweizer Außenpolitik bietet dies auch große Chancen. Das Schwerpunktkapitel des Berichts zeigt die schweizerischen Beiträge an die Sicherheit in Europa. Ich teile die Analyse des Berichts, dass die Schweiz aufgrund ihrer Glaubwürdigkeit und Neutralität, aber auch außerhalb Europas einen wichtigen Beitrag zur internationalen Stabilität und Sicherheit leisten kann etwa im Bereich der Rüstungskontrolle, in der Abrüstung, in der Terrorbekämpfung und in der Prävention von gewalttätigem Extremismus, wie aber auch im Cyberbereich. Dass die Schweiz als Brückenbauerin zwischen Russland und dem Westen glaubwürdig ist und unser Engagement anerkannt wird, zeigt nicht zuletzt die Wahl von Thomas Greminger zum Generalsekretär der OSZE. Auch die Übernahme der Schutzmachtmandate mit dem Iran und Saudi-Arabien zeigt die wichtige Rolle, die unser Land in schwierigen Kontexten übernehmen kann. Das Engagement für Sicherheit und Stabilität lohnt sich, denn es kommt der Sicherheit und dem Wohlstand unseres Landes und seiner Bewohnerinnen und Bewohner zugute, wie dies der Bericht richtig festhält. Die im außenpolitischen Bericht dargelegten Schritte zeugen davon, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und nun gilt es jedoch, im Außendepartement die außensicherheitspolitischen Kompetenzen und Fähigkeiten auszubauen und zu stärken und die interdepartementale Koordination und Kooperation im Außensicherheitsbereich voranzutreiben. Ich danke dem Bundesrat, dass er bereits beim ersten außenpolitischen Bericht unter der Führung GASSIS dazu auch gleichzeitig dies genutzt hat, mit dem Fokus auf die Europapolitik und auf den Frieden und Sicherheit wichtige und dringende Akzente zu setzen. Ich danke Ihnen, Herr Müller. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder der Kommission, des Rates.